Ah, dann leg dich noch ein bisschen hin, schlaf ein paar Runden, dann bist du wieder fit. Dronim, oh Gott, nein! Bis 13. Kann das mal kurz bitte einer klippen? Wie, wie beschreibe ich das Bild? Ich zu bei ihm, please step on me, please step on me. <lacht> das, Bild ist, das Bild ist schon ziemlich hart. Okay, ich, ich sehe sehr viele Assassinen. Ja. Er darf an mich steppen jetzt. Yes. <lacht> Oder ich kann einfach mal selber Bomben guck dich hier fliegen sehen. Hui! <lacht> ah. Genau. Freitags ist um 18 Uhr Star Wars. Ach, du sch Dann schön schade, dass du nicht so lange bleiben konntest, aber trotzdem danke, dass du ein bisschen bleiben konntest. Ja. Sag mir nicht, dass ich mich reingebackt habe. Hallo. Das war jetzt ziemlich scheiße gelaufen, wenn ich das so sagen darf. Äh, <lacht> Oh Gott, was wird denn das? Ja, komm. Ja, komm. Was passiert mir gerade? <lacht> What the fuck? Joshi. Ich könnte das mal besser. Oh Gott, Flasche stehen bleiben, danke schön. Also, das Yoshi konnte ich mal richtig gut. Ja, du wirst halt gleich hochkommen, vertrau mir. Nein, du musst auf das Trampolin. Oh. Nee. <lacht> Okay, das Zombie, du kommst Atom da hoch! <lacht> <lacht> ja, komm doch mal schnell! <lacht> Out of space, ich lass dich jetzt alleine! Ja! <lacht> <lacht> das, das sah so geil aus! Ja! Reiz an! Oh! Komm rein. oh <lacht> Du Ja. Zum <lacht> Teil einfach aus Space geflogen. Ja. <lacht> <lacht> I always works! Spinala! No, no, no, no, no, no, no, Spinala. No, Spinala. Please, no, no, no, no, no, no, Spinala. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, rechts, rechts no, no, vorbei. Ah. Okay, jump. jump. Ja, cool. gewinnen, ey. Spinala. Wow! Warte mal, Mountain ist vor mir. Wie kann Mountain vor mir sein? Ich bin vor dir? Ja. Was zur äh, Hölle? Was passiert? Komm, No, no, no, no, no, not like this, no! Oh no! Yes, yes! Meanwhile... Na, hier gibt's keinen Spinala. Nicht während meiner Schicht. Bei mm -hmm. mir.